Ich bin jetzt enttäuscht, weil äh, wir haben diesen Antrag verloren, dass wir doch äh, wollen, dass die Bundestagsfraktion sich zum Fiskalpakt enthält und damit ein Zeichen setzt, dass dieser Fiskalpakt weder nützt, sondern dass er vor allen Dingen schadet. Und der Schadet der Demokratie Europas, der schadet uns als Parlamentariern, weil er bindet uns die Hände und er gibt uns nicht die Möglichkeit, dass wir auf diese Krise mit Gemeinschaftsrecht reagieren kann. Das wäre der richtige Weg. Dass es so eine knappe Abstimmung war, zeigt auch, dass die große, einen großen Teil dieses Länderrats Zweifel hat, ob ein positives Ergebnis, eine positive Zustimmung wirklich das geeignete ist, um die grüne Stimme klar zu machen.